Hallo und willkommen zurück zur F1 2018 Karriere, heute zum siebten Grand Prix und ihr habt es gesehen, ich habe auf 105 KI hochgestellt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme musste man das noch vor dem äh, ja, Beginn des Rennwochenendes ändern und ab dem nächsten Rennwochenende wird das anders sein. Ja und wir sehen hier schon mal meine Trainingspunkte für das erste freie Training, schon mal einiges und auch nach dem zweiten Training habe ich ein recht passables das das Zeitgesetz. Das Wie meinen Sie ist das gelaufen? Wie fährt sich das Auto im Regen? Machen Sie sich irgendwelche Sorgen im Hinblick auf Rennen und Qualifying? Also, das war natürlich kein Rennen und ähm, ja, es war ein bisschen rutschig, aber wir hatten auch Regen und es ging eigentlich, tatsächlich. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Klar, wir hatten Regen, das war nicht so einfach und man musste sich ein bisschen gewöhnen, aber man muss mal schauen. Danke für den Kommentar. Und nach dem zweiten freien Training haben wir natürlich wieder ein paar Ressourcenpunkte bekommen für die Sachen, die ich halt erledigt habe. Ich habe noch ein, äh, das letzte Trainingsprogramm da abgeschlossen in dem zweiten Training. Das Problem war immer, äh, die Trainings waren sehr, sehr blöd an diesem Wochenende. Da war nämlich nie wirklich trocken und wenn es trocken war, war es nur kurz und es wurde immer wieder schwankte es äh, zwischen trocken und regen und dann waren die trainingsprogramme fast unmöglich hinzukriegen wir haben dann äh, in der aerodynamik einen neuen heckantrieb zumindest in die forschung gegeben und nach training 3 haben wir auch wieder neue ressourcenpunkte bekommen und jetzt springen wir in meine schnelle runde im qualifying erstmal schön ganz viel speed rausnehmen aus der kurve dann der s aufmann volles benzin jetzt hier rechtzeitig anbremsen nach links einlenken und hier muss man aufpassen dass man das auto nicht verliert weil es sehr sehr instabil ist hier raus beschleunigen so viel mitnehmen vom curve wie möglich aber nicht aufs gras kommt das passiert sehr sehr leicht und das ist wohl eine der schwersten kurven hier hier kommt man sehr sehr leicht nach außen in, ins gras oder auf der anderen seite in die wand da muss man aufpassen und hier muss man gucken dass man die kurve gut kriegt also vor allem hier diese kurve ist sehr sehr wichtig weil man hier sehr sehr das problem hat mit voller speed da durchzukommen ohne an die Wand einzuecken. Hier die Schikane, die kann man recht stark abkürzen. Was ist das Man kann sehr, sehr stark drüber fahren und sehr, sehr viel Speed mitnehmen. Ich bin da sehr, sehr verhalten drüber gefahren, weil ich Angst hatte. So, hier muss man rechtzeitig bremsen. Ja, das habe ich offensichtlicherweise nicht. Aber es ist nochmal eine schnellste Runde. Und hier gibt man natürlich Vollgas, was sich natürlich, natürlich auf der Geraden gehört. Der S wird auch eingeschaltet. Und jetzt gibt es eigentlich noch eine Kurve, die uns von unserer Zeit trennt, und zwar die Kurve, namens World of Champions zumindest heißt sie so und wir knallen sogar in die World of Champions weil ich sehr sehr instabil und sehr sehr rutschig reinkommen bin und es reicht für eine 1,94. ja in der Rivalität hat es mir ein bisschen geholfen schon mal ganz gut und wir haben auch neue Ressourcenpunkte dafür bekommen und zwar recht ordentlich also ich muss sagen man kriegt sowohl also fürs Rennen kriegt man viel fürs Qualify kriegt man viel und fürs Rennen kriegt man auch extrem viele Ressourcenpunkte das ist krass Ruf steigt nochmal und das ist auch super des Lawrence Rivers hier in Montreal für den großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte in dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Vettel, Raikönen, Max Verstappen und Ricardo. Der Eismann, Hülkenberg, Leclerc und Carlos Sainz Jr. Grosjean, Ocon, Kevin Magnussen und Alonso. Perez, Gasly, Stoffel van Dorn und Lance Straw. Hartley und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Ja, und wir sehen, wir haben ein sehr, sehr gutes Qualifying abgeliefert bei Sauber. Also nicht nur wir, sondern auch Leclerc. Und wir haben neue Entwicklungen für dieses Wochenende bekommen. Einen besseren Frontflügel, der uns ein bisschen weniger Luftwiderstand gibt. Und außerdem haben wir eine neue Gewichtsreduktion die uns ja auf jeden fall ein bisschen schneller besteuern lässt auf jeden fall ein upgrade was ja leider für das monaco rennen fehlgeschlagen ist was ich mir erhofft habe weil monaco wäre das sehr sehr wichtig geworden aber monaco lief ja auch ganz gut dafür haben wir jetzt in der aktiven entwicklung noch mal das motor upgrade den, den zylinderkopf der in österreich kommen wird und dann noch den heck und äh, die beiden heckantrieb äh, forschung die beide in frankreich kommen sollten darunter ist auch das upgrade was ich eben im training ähm, dann aktiviert habe nach dem training und ja, für Frankreich steht auf jeden Fall einiges an, das ist das nächste Rennwochenende auf jeden Fall. Kann sehr, sehr spannend werden. Da schon mal schön die Wand. Ja, beim Verlauf hat sich sehr, sehr viel getan an sich. Ähm, ja, Williams kommt ein bisschen näher an Toro Rosso Honda ran. Toro Rosso Honda stagniert weiterhin. Und inzwischen ähm, sind wir mit Sauber. Gerade so an Vorstand hier vorbei, aber es ist so eng. Also eigentlich sind wir gleich auf. ja. McLaren hat nicht weiterentwickelt, aber dafür sind Haas und äh, Renault noch gleich auf. Die haben aber auch nicht entwickelt für das Rennen, die sind gleich aufgeblieben. Dann hat noch äh, Red Bull äh, ja, weiterentwickelt und ist jetzt auf Platz 3 nochmal ein bisschen näher rangekommen. Die Top Teams sind nah beieinander. Jetzt hier bei der Strecke, wir haben hier an sich ein paar Überholmöglichkeiten und zwar in Kurve 1 hinein. bei Stadt Ziel. Dann hat man noch in, nach Kurve 5 in Kurve 6 hinein die Möglichkeit. In Kurve 8 hat man die Möglichkeit und in Kurve 10, beziehungsweise eigentlich ist es sogar sinnvoller, äh, nicht da reinzustechen, sondern auf lange gerade zu warten, um dann vor Kurve 13 zu überholen. In die World of Champions hinein und das sollte ganz, ganz gut sein. Und des Weiteren kommt noch die Strategie, wir sehen, es wirkt mit dem... Mit, der, mit dem Laufe des Rennens trockener erst stark kriegen und dann wird es immer trockener bis es am Ende komplett trocken ist und ja, es steht zwar jetzt noch ein Stop da mit zweimal Full Wets die wird ja mal natürlich, die wird natürlich nicht so beibehalten, weil das die zwei Reifensätze Fahrer sind und weil wir auch einen Wetterwechsel haben so und dann würde ich sagen, statt mit Rennen, die roten Lichter gehen an und sie gehen aus der große Preis von Kanada hat begonnen. Wir haben recht verhalten Start bekommen und da wird Ricardo ein bisschen aufgehalten von Kimi Raikön. Wir stellen hier rein. Verstappen und Raikön passen gar nicht auf auf den Seite und wir können locker vorbeischlüpfen. Kimi Raikön versucht noch ein bisschen Gegenteil, aber am Ende fehlt ihm die Traktion und wir haben drei Positionen am Start gewonnen. Ein unglaublich super Ergebnis. Und hier wird Sebastian Vettel und Bottas von Lewis Hamilton aufgehalten, der ein bisschen Probleme gemacht hat und jetzt sind wir neben Vettel und wir verlieren das Auto und wir kommen an Bord und Hamilton vorbei, an Bord und Vettel vorbei. Was sehr, sehr ungewollt war, weil ich habe das Auto verloren. Wir sehen es auch hier, ich verliere das Auto sehr, sehr leicht und ich habe gerade Probleme, mich mit dem Auto okay, klar zu finden, so. wenn Hamilton schon mal ein schönes Polster hat, was natürlich durch unsere Speed größer wird. Wir springen auch automatisch schon zur Runde 7 ähm, Ja, schnell zur Runde, Runde in Runde 6. Und auf jeden Fall wird es jetzt Zeit, Gas zu geben. Hamilton hat schon großen Vorsprung rausgefahren. Das ist nicht so toll. Und wir gehen jetzt in die Box und holen uns neue Reifen. Wir sehen bei Lewis Hamilton, er hat Intermediates ausgewählt. Und natürlich werden wir es auch machen, weil die Reifen... Man hat gemerkt, es ist schon fast zu trocken. Die Reifen haben leicht überhitzt und man konnte auch immer schneller fahren. Was natürlich auch vielleicht an dem Anpassen an die Strecke natürlich geschehen ist. Man muss sich erstmal ein bisschen einfinden, um eine gute Pace zu finden. Ja, und wir kommen dann auf die Strecke hinaus, auf Platz 2 natürlich. Es sind alle in die Box gegangen, ausnahmslos. Und somit sind wir auf Platz 2 weiterhin. Haben keinen Platz verloren. So, eine Runde 10. Jetzt kommen wir durch die letzte Kurve, Lewis Hamilton setzt eine neue, bessere 21.7 21-7, deutlich schneller als das, was wir bisher gefahren haben. Und dann setzen wir auch eine 22.3 3 als erste Runde, auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung, aber 16 langsamer als Lewis Hammond. und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt hier durch die schnelle Schikane, kommen relativ schlecht durch, kommen sogar ein bisschen aufs Gras, Vettel ist direkt hinter uns, wir machen innen zu, jetzt hier in die Harnadel es klappt anscheinend. Ich blockiere recht gut den Weg. Und Vettel kann eigentlich nur mit einem Switchback vorbeikommen. Jetzt hat er den Windschatten, aber er setzt sich nicht um. Und in Runde 12 setzt Luis Herr ja mit einer neuen Beste 21,1. 1,1 Sekunden schneller als das, was ich bisher gefahren bin. Oder 1,2 sogar. Aber ich sag so: Nö, ich schläge nach 21,2. Damit bin ich ein Szene langsamer als. Lewis Hamilton. Und Lewis Hamilton hört nicht auf. Er setzt wieder eine neue Bestzeit. 21-0. Eine Zehntel schneller als die Runde davor. Und das war definitiv nicht einfach. Aber ich dachte mir so. Fuck that shit. Ich fahre einfach mal eine 21-0 auch ebenfalls. Und setze eine neue Bestzeit. Hamilton denkt sich so. Nö. Dann fahre ich eben eine 20-9. Und ich denke mir so. Nö. Dann fahre ich ja 7 Zehntel schneller. Und fahre eine 20, Das ist krank. Kranke Runde. Und... Wir, Wir sehen gelb da hinten im hinteren Sektor. Unten im ersten Sektor. der letzten Sektor. Und Quirreikön ist aus dem Rennen draußen. Schade für ihn. Und das okay, löst Safety das Safety Car aus. Und ich habe überlegt, ob ich reingehe, aber nein, ich habe mich dagegen entschieden, weil es macht keinen Sinn. Das ist noch nicht trocken genug für Slick-Reifen. Und ja, ich habe einen schlechten Start bekommen hier raus. Das Auto müssen wir Und da brüh ich Lewis Hamilton, der uns überholt hat. Und naja, ich habe hab, hab, ihn zu überholen wieder. Anstatt dass ich auch noch irgendwie vorbeikäme. Und wir sehen. Lewis Hamilton geht rein in die Box. Wechselt sich schon auf fr äh, frische Slicks oder was? Und auch mein Teamkollege ist in der Box. Alle gehen rein. Gehen jetzt etwa auf Slickreifen, greifen Das ist schon trocken genug für Slickreifen. Meiner Einschätzung nach ist es nämlich noch extrem nass und. Es ist es irrsinnig jetzt aufs Slickreifen zu wechseln und jetzt in Runde 23 komme ich aber dennoch in die Box um nachzuziehen und wir sehen unser Teamkollege ist auf Platz 2 hat sehr sehr viel gewonnen dadurch alle dass das dadurch dass alle in der Box waren und aufgehalten haben und wir sehen alle sind nochmal auf den Satz der Intermediates gewechselt und ja ich gehe auch in die Box und was sehen wir da? Ich habe Hypersofts aufgezogen oder sind es Ultrasofts, ich weiß es gar nicht, es sind glaube ich Ultrasofts. Und wir sehen beim Raussteigen, ja, es ist sehr, sehr gewagt und dann sehen wir auch noch beim Rausfahren. Ich glaube die Ultrasofts waren die falsche Reifenmischung. Das ja, sind die Ultrasofts und nicht die Hypersofts. Also ich glaube, das war die falsche Wahl. Jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir es das so lange aushalten, bis die Strecke abtrocknet. Das könnte jetzt echt ärgerlich für uns werden. Aber andererseits, wer nicht wagt, der auch nicht gewinnt. Und wir müssen mit unserem Sauberwagen, weil wir haben die Chance, hier einen Sieg zu holen. Aber unser Team zeigt uns ganz, ganz klar, dass Intermediates einfach deutlich schneller sind. Lewis Hamilton zieht ebenfalls nach, zeigt, dass einfach Intermediates schneller sind. Vettel tut dem gleich und denkt so, tschüss. Und Max Verstappen zieht als drittes im Bunde nach von den drei Top-Teams. Noch hinter uns sind einige Fahrer richtig, richtig nah gekommen. Und das ist alles andere als angenehm. Aber die Strecke müsste jetzt im Laufe des Rennens trockener werden. Das ist doch recht wichtig. Und hier fährt die KI extrem langsam. Vettel ist irgendwie nicht so gut durch die Kurve gekommen. Und irgendwie hat es anscheinend geklappt. Und ich komme ein bisschen aufs Gras. Und Sergio Perez hat durch die besten Reifen. Und dadurch, dass ich aufs Gras gekommen bin, locker vorbeiziehen können. So, Runde 26 ist immer noch sehr, sehr... Ja, nassi, ich fahre in die Wand sogar, hab glück, dass mein Auto nicht beschädigt wird. Und selbst Nico Hülkenberg zieht jetzt hier in an uns vorbei. Ich versuche innen zu verteidigen. Und ja, er hat ausgeholt. Tut mir leid, das war mein Fehler. Ja, und ich verbremse mich. Hülkenberg ist vorbei. Pierre Gasly ist ebenfalls vorbei. Aber ich habe eine gute Traktion rausbekommen aus der Haarnadel. Kann an Pierre Gasly zumindest bis jetzt vorbeiziehen. Er kann eventuell nochmal konter auf der Gerade. Aber. Er, er kontert sogar, er geht mit uns zusammen durch die Kurve. Ich lasse ihm relativ wenig Platz, kommt da sogar noch ein bisschen neben die Strecke. Auto sehr, sehr schief und Schau es klappt irgendwie so. Und wir sehen Letzte einfach, Rundzeil. wie krass das ist. Unser Wien Teamkollege ist 14 Sekunden weg. Der hat uns aber erst vor zwei, drei Runden überholt auf den Inters. Wenn wir auf den Ultrasofts gefahren sind, man sieht einfach, wie viel schneller die... Intermediates sind, als die Trockenreifen Und da sehen Zeit wir auch, oder 1, hören eher 24, gesagt, dass äh, Inters und Trockenreifen gleich schnell sind. Und jetzt wurde auch das DRS aktiviert und das heißt eigentlich der Moment, wo einem klar sein sollte, ey, jetzt ist Zeit für Trockenreifen. Es ist zwar immer noch recht feucht auf der Strecke, aber man merkt, dass die Inters jetzt langsam, langsamer sind, als die ja, ultra soft als die Slicks. Und jetzt geht auch Nico Hülkenberg in die Box. Sie gehen eigentlich jetzt alle in die Box, weil sie sich natürlich Trockenreifen abholen müssen. Die Frage ist: Kommen wir jetzt vorne raus? Die Boxengasse ist nicht sehr lang. Und wir setzen erstmal die neue Bestzeit 2022. Und da sehen wir, es ist inzwischen trocken genug, um hier schnelle Zeiten zu fahren. Zumindest schneller als auf Inters. Und wir kommen ein bisschen vor Hamilton raus. Leider hat unser Teamkollege ein bisschen Zeit verloren. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hätte ihm gegönnt wenn er vor dem wieder rauskommen ist und nächste runde sind wir 2,1 sekunden schneller und wir sehen einfach wie schnell es geht und dann noch mal 2,1 sekunden schneller 15 8 und ja vettel sagt so nö ich hau einfach mal raus ja Runde 32 die nächste zeit wir verbessern uns auf 14 7 vettel hat ja eine bessere zeit gesetzt und ähm, ja Max stappen setzt auch noch mal nach 14 4 gibt ordentlich stoff und carlos 1 setzt die schnellste rennrunde eine 14 3 ordentlich auf jeden fall vor allem vom den opel da kommt gerade ganz gut klar mit den bedingungen vielleicht ist er auf hypersoft sogar gewechselt und lewis hamilton greift hier an die bremsen extrem spät er lässt uns platz zum überleben wir ziehen komplett rein einfach damit wir irgendwie die position verhalten halten können weil es sonst unmöglich ist und Louis Hamilton jetzt die neue besser gefolgt von Sebastian Vettel, 13-3. Und wir merken den Druck, ich bin 16-3 in der Runde gefahren. Die KI ist deutlich schneller. Das merkt man. Und jetzt kommt auch noch Vettel und Hamilton. Sie beide kommen hier. Vettel rechts, Hamilton links. Auf der Anfahrt zu dieser Schikane, sie brühren mich. Und ich werde von ihnen abgeschossen teilweise. Und kürze dann oder fahre dann einfach da an der Seite vorbei. So wie man es auch soll am Schild. Und ja, wir haben es gesehen. Bottas hat die schnellste Runde, Rennrunde hingelegt okay. und Sainz legt nochmal nach in Runde 34 und hat nochmal die neue schnellste Rennrunde hingeblättert. Verstappen ist inzwischen auf 2. Bottas setzt nochmal die neue Bestzeit und lässt sich diesen Rekord, oder die schnellste Rennrunde nicht nehmen. Jetzt ist Vettel sogar wieder vorbei an Verstappen. Vettel greift an. Wir sind auf der letzten, gerade die letzte Überholchance in die letzte Kurve Nein, Vettel ist vorne, aber wir haben die Innenbahn und wir ziehen volle Kanne rein und damit... Haben wir Sebastian Vettel hinter uns gehalten. Das ist unser allererster Sieg. Einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg, das vom sauber war. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Sebastian Vettel übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteurs. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. Ja, wir sehen, wir haben zwei bis, ein bis zwei Stop weniger mal als die KI und konnten dadurch durch, durch, ja noch... Ähm riskante Strategie den Sieg hier holen bei dem Rennen. Das Häftiger hat uns auch ein bisschen geholfen, würde ich sagen. Weil wir so erst wieder an Hamilton rangekommen sind. Ja und es lief eigentlich ganz gut. Aber warum Sergio Perez Fahrer des ist klar, von 15 auf 5 ist schon gut. Aber mit einem sauber von 7 auf 1 zu fahren. Und dann noch, Charles Leclerc, der endlich Punkte holt in dieser Saison. Ich glaube, der war bisher punktelos. Ähm, bin ich echt froh, dass er jetzt Punkte geholt hat, weil er hatte echt viel Passion in dieser Saison. Er tut mir so leid. Ich bin so froh, dass er jetzt Punkte geholt hat. Das war ein gutes Heute. wie meinen Sie, ist es gelaufen? Sie konnten heute die ergattern. War es ein Sieg? Also, es war alles andere als einfach. Wir hatten ein chaotisches Rennen, aber am Ende hatten wir doch durch die Motorpower hier vor allem sehr viel Vorsprung, weil wir haben den drittstärksten, es zweitstärksten Motor. Zu also, merklich merklich besser jetzt nicht. Wir, also von der PSF vielleicht sogar ein bisschen schlechter, wir hatten Glück. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Es ging, wir haben am Start viel aufgeholt, ich hatte einen Traumstart und dann habe ich auch noch, ja, durch Glück auch noch das Safety mitten überholt. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Also anscheinend, weil ich habe jetzt schon sehr viele Punkte geholt, warum soll man mich nicht unterschätzen? Und ja, Leute, ich gebe Antworten, die übrigens nicht dazu passen, was da steht, weil ich finde die meisten Antworten da einfach hirnrissig, weil das ist ja dumm. Darum gebe ich meine ehrlichen Antworten auf die Fragen. Auch wenn die Antwort nicht so Auswahl steht. Ja, für das Rennen kriegen wir natürlich nochmal Ressourcenpunkte. Einige. 420 Stück und oh, da kann man sicherlich was mitmachen. Kann man gut gebrauchen. Und wir kriegen nochmal ein bisschen Respekt. Dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Ja, das hoffen wir doch. Und dadurch, durch die neuen Ressourcenpunkte, habe ich mir gedacht, ey, ich investiere nochmal was in unser Chassis. Ist nicht ganz so gut. Und ja, dann kriegen wir vielleicht bald eine neue Gewissreduktion. Und damit, Leute, war es das für dieses Grand Prix-Wochenende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf der neuen Strecke in Frankreich in Porika. Bis dann, ciao. Euer Rocky.